Willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Wie können junge Menschen für demokratische Teilhabe gewonnen und befähigt werden? Dies ist die Kernfrage des 16. Kinder- und Jugendberichts, der im November dieses Jahres von der Bundesministerin Giffey präsentiert wurde. Der Schule kommt hierbei eine zentrale Bedeutung zu, denn die Schulpflicht garantiert, dass potenziell alle Menschen erreicht werden können. Nachdem wir zum Thema Demokratiebildung bereits eine Reihe von Interviews mit WissenschaftlerInnen und NGOs auf unserem Blog veröffentlicht haben, soll es heute um die Perspektive der Schülerinnen und Schüler gehen. Hierzu habe ich mit Gabriel Hanika und Miguel de Los Santos der Elisabethenschule in Frankfurt am Main gesprochen und mehr über ihre Erfahrungen mit der Vermittlung politischer Bildung im Unterricht sowie den demokratischen Formen der Mitbestimmung für SchülerInnen erfahren. Gabriel Hanika ist Mitglied des Stadtschülerinnenrats der Stadt Frankfurt und Miguel Agalido Los Santos ist Schulsprecher der Elisabethenschule. Zum Einstieg wollte ich von Ihnen wissen, wann Sie sich in Ihrer Schullaufbahn zum ersten Mal mit Themen wie dem Grundgesetz oder Demokratie beschäftigt haben. Wann wir das erste Mal in Kontakt gekommen sind, war genau in so einem Klassenraum, wie wir jetzt hier sitzen, ich beschreibe es mal kurz, so ein, so ein Containerraum, ziemlich mh, teilweise spärlich eingerichtet, sage ich jetzt mal, aber ähm, hier sind wir das erste Mal in Kontakt mit dem Grundgesetz gekommen und das war im POVI-Unterricht in der, ich glaube in der siebten Klasse hat der POVI-Unterricht angefangen, heißt Politik und Wirtschaft zusammen und das waren so die ersten Schnittstellen, wo wir wirklich mh, mit dem Grundgesetz, also wirklich mit der Verfassung auch in Deutschland in Kontakt traten und das auch wahrgenommen haben. Weil vorher natürlich, man halt wusste ungefähr, ja, wir haben ein Grundgesetz, schön, aber man hat das nie so richtig wahrgenommen. Man war hier im Unterricht, im Deutschunterricht, ja, aber das wurde nicht so richtig besprochen in der fünften und sechsten Klasse. Und in der siebten Klasse fing das dann wirklich an mit Rechte und Werte. Ja. Ähm, ja, also bei mir war das ein bisschen früher. Ich bin ja nicht äh, seit der fünften Klasse hier auf der Schule, ich bin in der zehnten Klasse hier hingewechselt. Davor war ich auf der privaten Kantschule, die ist hier auf der anderen Straßenseite praktisch. Und dort hat, ähm, haben wir das erste Mal Kontakt mit Demokratie und Demokratiebildung in der fünften Klasse gehabt. Ähm, damals wurde Nationalsozialismus das erste Mal bei uns besprochen und im Rahmen dessen eigentlich in fast allen Fächern so dieses Grundlegende, was damals falsch gelaufen ist, warum Demokratie wichtig ist. Und ich würde mal sagen, das war so der erste Berührungspunkt damit. Wenn ihr jetzt sagt fünfte Klasse, siebte Klasse, erste Berührungspunkte, auch POVI-Unterricht, würdet ihr sagen, das ist die Regel, wenn man auch andere Schulen betrachtet? Ich würde schon sagen, dass in vielen Schulen das besprochen wird. Ich kann kann es nicht pauschalisieren, weil in so viele Schulen habe ich dann doch keinen Einblick. Aber ich würde mal sagen, in einem Großteil der Schulen in Frankfurt ist es wirklich so und ich glaube auch in Hessen ist es wirklich so, dass Demokratiebildung und die Werte der Demokratie fest im Schulunterricht verankert sind und das auch gut so ist, dass wir das, das ist wichtig, dass wir das besprechen, ob in der fünften Klasse, in der siebten Klasse, wirklich ist es wichtig, dass wir das anfangen zu besprechen. Natürlich über den zeitlichen Raum, wenn man das bespricht, kann man kann man darüber streiten, kann man drüber diskutieren, wann es sinnvoll ist, aber ich glaube, dass der Demokratiebildung wirklich einen wichtigen Stellenwert in unserem Bildungssystem zurzeit hat. Ähm, welche Rolle würden denn, spielen dabei die Lehrerinnen und Lehrer? Es gab ja in den letzten Jahren immer mal wieder auch Debatten in den Medien, inwieweit Lehrerinnen und Lehrer politische Haltung oder politische Überzeugung in ihrem Unterricht äh, einnehmen können oder auch einnehmen sollten. Ähm, wie würdet ihr das sehen? Welch, was für ein, welche Rolle sollte der Lehrer einnehmen, wenn man beispielsweise über ein politisches Thema in der Klasse diskutiert? Also ich glaube, dass ein Lehrer prinzipiell immer neutral sein sollte, Einfach ähm, um diese Objektivität zu wahren, die wichtig ist, wenn man politische Themen bespricht. Und eben auch den Kindern oder den Schülern äh, die Möglichkeit zu geben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Sich selbst einfach damit auseinanderzusetzen, was es heißt, sich politisch zu bilden und aktiv zu sein, seine eigene Meinung zu vertreten. So als Schulsprecher bekommt man ja viel mit, wenn es Ärger mit Lehrern gibt. Und ähm, mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass viele der Schüler sich bewusst sind, dass Lehrer eine gewisse Neutralität wahren sollten und es bei Verstößen gegen diese Neutralität doch oft zu Einwänden von Schülerseite auskommt und die werden dann uns zugetragen und wir unterhalten uns mit den Lehrern dann. Das wollte ich auch sagen. Also das ist wichtig ist, dass auch die Schüler darauf aufmerksam machen. Ich finde natürlich wir sollten die Lehrkräfte sollten jetzt keine falschen Werte vermitteln, die wir die Demokratie sind. Das ist das sehr ja absolut gegen gegen das unseres unser Bildungswesen. Aber die Lehrkräfte sollten trotz dessen objektiv sein und den Schülern den Weg aufzeigen, wie man sich ähm, sachlich mit Fakten bedient, ähm, den Themen miteinander kritisch auseinandersetzen kann und das dementsprechend beurteilen kann. Aber die Lehrer sollten nicht im Vorhinein eine Haltung einnehmen und das den Schülerinnen und Schülern so aufzeigen, diese Haltung. Also in beide Richtungen, ob es jetzt rechts oder links sei, finde ich, sollten die Lehrer in jeglicher Hinsicht neutral bleiben. Das ist zwar schwierig, aber das ist eine Aufgabe, die man mit dem Antreten des Lehrerberufes wahrnehmen sollte und auch sich bewusst sein sollte. Ja. Und ihr habt auch den Eindruck, dass die Lehrerinnen und Lehrer dieser Aufgabe auch gerecht werden und auch darauf ähm, adäquat vorbereitet sind? Ähm, ich glaube, größtenteils schon. Es ist schwierig, natürlich in der Klasse manchmal, wenn es zu einer hitzigen politischen Debatte zwischen Schülerinnen und Schülern kommt, ähm, was durchaus oft passiert im Unterricht, ja, ähm, dann natürlich noch neutral zu bleiben. Aber ich glaube, den meisten Lehrerinnen und Lehrern an unserer Schule zumindest gelingt es gut. Es gibt immer ähm, Ausnahmen. Ähm, und ich glaube, auch auf Stadtebene ist das so. Aber das ist, lässt sich nicht vermeiden, um ehrlich zu sein. Also ein Lehrer ist ja auch ein Mensch und ähm, tun dann auch irgendwie ihre politische Meinung kundtun irgendwie im Unterricht, wenn es unterbewusst auch ist. Und das ist ist nicht zu vermeiden, aber man soll darauf achten, dass es nicht viel ist und dass es ist nicht offensichtlich, wenn dann ist. Also dass es nicht äh, so ist, dass der Lehrer ähm, offensichtlich sagt, welche politische Meinung, Standhaltung er inne hat und dann durch den Unterricht beeinflussen will. Wenn es ihm irgendwie rausrutscht, dann ist es, ist es passiert. Aber das ist natürlich nicht gut. ja Aber das kann man nicht äh, verurteilen dann, finde ich. Es wird immer Lehrer geben, denen versehentlich mal ihre Meinung rausrutscht und das ist, denke ich, auch kein großes Ding, solange es eben eine Sache von ein-, zweimal ist, also solange es wirklich aus Versehen war. Und gerade wir als Schülerschaft, zumindest an dieser Schule, ist es so, dass ich mitbekomme, dass wir eine sehr politikaffine Schülerschaft haben, die sich sehr viel mit Politik auseinandersetzt. Und wenn dann mal eine Diskussion einfach sehr, sehr hitzig wird, dann nimmt es, glaube ich, niemand einem Lehrer übel, wenn ihm dann auch mal versehentlich eine Meinung rausrutscht. Also das ist kein Thema. Die Vermittlung von Werten ist ja das eine und auch die quasi die Aufklärung darüber über Dinge wie das Grundgesetz, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung etc. Und das andere ist ja auch die, die Erfahrung selber, Demokratie zu machen oder zu erleben. Also das heißt, inwieweit hier eventuell in der Schule auch politische Partizipation und demokratische Prozesse stattfinden. Ich glaube, wir sind das lebende Beispiel dafür, dass demokratische Prozesse stattfinden, gerade in Deutschland. Es ist schön, dass wir, wenn es auf die Schule betrachtet, diese Möglichkeit haben, eine Schülervertretung aufzubauen. Das ist ja auch ein demokratischer Wert in der Schule, weil alle ihr Mitbestimmungsrecht haben und das wahrnehmen können. Und ich finde, in der Schule klappt es teils ziemlich gut. Man kann über viele Sachen diskutieren, aber allein dieses System der Schülervertretungen ist, finde ich, schon mal ein Meilenstein dafür. Das ist ein demokratisches Bildungswesen ist. In anderen Staaten ist es nicht so. Ich war eine Zeit lang in Brasilien an der Schule und ähm, dort gab es nicht so etwas wie eine Schülervertretung und die Schüler waren quasi, ich, macht, ich will jetzt nicht sagen machtlos, aber schon ein bisschen machtlos gegenüber den Lehrkräften und gegenüber der Schulleitung und das ist halt ein kompletter Gegensatz. Hierzu trifft man sich auf Augenhöhe und diskutiert über Themen, die alle betreffen an der Schule, alle Mitglieder. Ja, also ich meine, Demokratiebildung beginnt bei den Kleinen auch schon. Wenn eine fünfte Klasse sich bildet, dann tun sie sich alle erstmal kennenlernen und relativ schnell wird dann auch ein Klassensprecher gewählt. Dieser von der ganzen Klasse gewählte Klassensprecher geht dann zum ähm, Schülerrat. Dort treffen sich alle Klassen- und Kurssprecher und wählen zusammen zum Beispiel die Schülerratsdelegierten ähm, und den Schulsprecher, den stellvertretenden Schulsprecher. Also es sind schon sehr demokratische ähm, Abläufe, die am Anfang, vor allem am Anfang eines Schuljahres eben stattfinden und die finden auch ausnahmslos in jeder Klasse statt. Gibt es da besonders, äh, vielleicht besonders positive Beispiele aus eurer eigenen Schullaufbahn, die euch so einfallen, wenn es darum geht, ähm, dass Schülerinnen und Schüler sich an zum Beispiel an Schulentwicklungsprozessen oder anderen Fragen beteiligt haben? Ähm, da gibt es viele positive Beispiele. Wir haben allein die Gestaltung hier des neuen Gebäudes. Also man muss kurz zu so sagen, die Elisabethenschule befand sich sieben Jahre oder fünf Jahre lang also nicht ähm, im Bau. Sie wurde grundsan grundsaniert. Und die Schülerinnen und Schüler hatten Mitspracherecht durchaus, wie die Schule demniet, demnächst aussehen soll. Sei es bei der Farbgebung, sei es bei den Räumen, ähm, sei es wo der SV-Raum ist. Da konnten wir durchaus viel mitsprechen. Das finde ich durchaus ein positives Beispiel. Das findet zwar noch nicht an allen Schulen statt, weil man muss sagen, die Elisabethenschule ist wirklich eine Ausnahmeschule, was, glaube ich, Schülervertretung und die Mitsprache der Schülerinnen und Schüler an Schulen angeht. Gerade in Frankfurt, was ich mitbekommen habe, haben das nicht viele Schulen. Es gibt auch viele Schulen, wo das eben nicht so stark ist die Schülerschaft und nicht so viel mitsprechen kann. Und das finde ich schade. Das ist, glaube ich, ein Auftrag für die nächsten Jahre, dass man das Mitbestimmungsrecht der Schülerinnen und Schüler an Schulen stärkt und ähm, verstärkt darauf achtet, dass es so eine aktive Schülervertretung gibt, wie sie hier an der Elisabethenschule haben, was man wirklich groß wertschätzen muss. Ja, ja man kann auch auf viele Projekte, zum Beispiel bei uns an der Schule gucken. Wir hatten letztes Jahr ähm, ein Projekt, das hieß Schule. Ohne Rassismus, Schule mit Courage, da hat die ganze Schule mitgemacht, da gab es Workshops auf dem ganzen äh, Schulgelände verteilt. Es gab Vorträge, es gab äh, Diskussionsrunden und da hat eben jeder einzelne Schüler mitgemacht, der an dem Tag halt anwesend war. Es hat äh, Gabriel organisiert mit unserer ehemaligen Schulspre ja doch Schulsprecherin zusammen. Ähm, und beispielsweise hatten wir dieses Jahr auch einen etwas emotionaleren Wahlkampf, was das Schulsprecheramt angeht, bei dem ja auch jeder wählen darf. Ist ja nicht so, dass ähm, der Schulsprecher nur von den ähm, Klassensprecher nur so gewählt wird, das wählt jeder einzelne Schüler mit. Und äh, dieses Jahr hatten wir auch einen sehr emotionalen Wahlkampf beim Schulsprecher, bei den Stellvertretenden. Das ist einfach dann so, dass jeder halt aktiv daran teilnimmt und diese politische Haltung unter der Schülerschaft einfach dadurch wächst, würde ich sagen. Ähm, aber da merkt man so ein demokratisches Grundprinzip: die Wahlen hier in der Schule funktionieren reibungslos. Also es gibt. Natürlich eventuell Reibereien zwischen zwei Fraktionen, die sich da nicht verstehen. Das ist aber normal im politischen Diskurs, um ehrlich zu sein. Ähm, aber trotzdem, die ganzen Schülerinnen und Schüler haben den, diese Wahl wahrgenommen und haben nach ihrem Gefühl gewählt, welcher der beste Kandidat oder Kandidatin war. Und ähm, das, das Wahlergebnis wurde noch akzeptiert. Und das ist eben das Schöne, dass die Schülerinnen und Schüler von Anfang an lernen, damit umzugehen. Du hast es gerade eben schon kurz erwähnt, Gabriel, dass ähm, die Elisabethenschule eine Wahrscheinlich eine, durchaus eine herausgehobene Schule ist im Frankfurter Umfeld. Was müsste denn geschehen oder wenn ihr etwas entscheidend oder ändern könntet, was wären denn da Ansatzpunkte, um, um eine vergleichbare politische Partizipation, eine vergleichbare Demokratiebildung, wie sie hier an eurer Schule vorherrscht, auch am besten in, in andere Schulen zu tragen? das geht natürlich viel von den Schülerinnen und Schülern aus. Also da müssen, muss man mal ansetzen. Die politische Partizipation fängt von den Schülerinnen und Schülern an und es kann nicht sein, dass in nur ein paar Schulen ein paar Gruppen das machen. Das muss von allen Schülern kommen und die Schüler müssen sich dafür interessieren. Aber da muss eben auch... Jemand die Initiative ergreifen und wenn es eben nicht die Schülerinnen und Schüler sind, was man finde ich nicht in vieler Hinsicht erwarten kann, dass sich Schüler und Schülerinnen auf einmal Initiative ergreifen und Schulen uns überhaupt nicht kennen, Schülervertretung, des Systems dann müssen das die Lehrerinnen und Lehrer machen. Es gibt was Verbindungslehrer, das nennt sich, das ist quasi die Verbindung zwischen dem Lehrerkollegium und den Schülern an der Schule und da müssen da muss dann die Ini Initiative kommen von der Schulleitung, von den Lehrern. So, guckt mal, macht mal das und das, das sieht es das nicht toll aus. Und so, wenn das so, so ein politischer Diskurs in die Schule durch die Lehrerin und durch die Schulleitung getragen wird und sich das daraus entwickelt, dann ist es eigentlich ein guter Meilenstein. Ob dann die SV gut funktioniert, liegt an den Schülerinnen und Schülern. Das kann ich jetzt nicht ähm, sagen, was man da unbedingt machen muss. Das müssen halt die Schülerinnen und Schüler entscheiden, welche Projekte sie machen wollen, was sie machen wollen und wie sie das alles angehen, aber wenn sie die Möglichkeit, sie sollten die Möglichkeit dazu haben, sagen wir es mal so, die Möglichkeit sollte gegeben sein, dass die Vertretungsarbeit gut auszuführen zu können. Man muss dazu sagen, wir haben eine wirklich tolle Schulleitung, was die SV angeht. Also wir haben sehr viele Freiräume. Und wenn man eben diese Hilfe von seiner Schule spürt, dann ist es ja, ist man auch irgendwo motiviert, was zu verändern. Und ich glaube, wenn das einfach an jeder Schule so ist, dass sich die Direktoren aktiv für die SV einsetzen, gepaart mit den Punkten, die Gabriel genannt hat, dann wird auch die Motivation bei den Schülern vielmehr steigen, sich ähm, politisch im schulintern zu engagieren. Ja, du hattest gerade eben, Gabriel, auch noch mal sozusagen die, die, die Emotionalisierung der politischen Debatte angesprochen, so in den letzten Jahren. Kann das nicht auch ein Risiko sein, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich immer weniger trauen, über Politik zu sprechen in ihrem Unterricht, weil gewisse Tendenzen oder gewisse Ansichten einfach immer mehr verbreitet sind in der Bevölkerung, man somit einen, sag mal so eine Art Eklat vermeiden möchte oder man möchte es vermeiden als Lehrkraft online in irgendeiner Anschwärz. Community zu landen. Das, das ist doch genau das, dem wir entgegenwirken müssen. Wenn wir davor die Augen verschließen, die Augen vor aktuell demokratiefeindlichen Themen verschließen, wie es Reichsbürger beispielsweise sind, die meiner Meinung nach, die gegen die Demokratie stehen wirklich, die für ein altes deutsches Reich stehen, ähm, sollten Lehrerinnen und Lehrer das behandeln. Weil auch wenn klar darum erste, entsteht, die Schule ist ein demokratisches Institut und hat das durchaus das Recht, glaube ich, also meiner Ansicht nach durchaus das Recht, Schülerinnen und Schüler demokratische Werte beizubringen und wie man sachlich diskutiert und nicht anhand von ähm, irgendwelchen Falschmeldungen sich entlanghangelt. Ähm, und das ist die Aufgabe, das ist gerade die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer. Natürlich, die Medien haben dann auch einen wichtigen Stellenwert, aber man sieht die normalen Medien, die die Printmedien, die werden nicht mehr so wahrgenommen von vielen. Ähm, viele glauben, dass das alles eine große Verschwörungstheorie ist und so weiter und so fort. Und da kommt das Schulsystem ins Spiel. Das Schulsystem hat noch den Zugang zu der jungen Bevölkerung, die, ähm, die wichtig ist, die der, die der Grundstein unserer, unserer zukünftigen ähm, des zukünftigen Deutschlands sind. Ja? Und da müssen die Lehrerinnen und Lehrer ansetzen. Egal, ob jetzt sie Angst um klar darum haben, irgendwo angeschwärzt zu werden im Internet, sie müssen es machen, weil das ist die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland. Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie Gabriel, also eine Grundaufgabe eines Lehrers, gerade Politiklehrer, Politik-, Politik und Wirtschaftslehrer, ist es ja immer, den Schüler an die Hand zu nehmen und eben bei diesem Prozess der politischen Meinungsbildung zu unterstützen, dass man weiß, was sind seriöse Quellen, was sind unseriöse Quellen, wem kann ich vertrauen in Anführungsstrichen, weil man ja immer alles hinterfragen sollte, aber eben auch genau das dem Schüler beizubringen, hinterfrag alles. Ähm, in der Frage insofern, dass du eben weißt, dass die Quelle, die du gerade liest, die Informationen, die du aufnimmst, eben glaubhaft, seriös ist. Und äh, das ist schon immer eine der Kernkompetenzen der Lehrer gewesen und auch in einer so hochpolitischen Zeit, in der wir jetzt gerade leben, in der gefühlt alles in den Nachrichten sich um Politik dreht. Wenn man zum Beispiel Corona anguckt, dann vergeht keine Meldung, Gut, vielleicht die Fallzahlen, die drehen sich jetzt nicht um Politik, aber sonst... Jede andere Meldung zu sagen haben, mit Corona hat ja mit Politik zu tun, genau bei sowas eben das den Kleineren näher zu bringen, denen zu erklären, was eben ähm, jetzt wahr ist, was Falsches ist und eben zu verhindern, dass sie in Foren wie zum Beispiel Querdenken oder Ähnliches reingeraten und am Ende noch das glauben, was dort steht. Also ich sehe das genauso wie Gabriel. Soweit erst einmal von den Einschätzungen der beiden Schüler. An dieser Stelle möchte ich noch kurz auf die anderen Blogartikel hinweisen, die wir bei uns im bildungs blog veröffentlicht haben. Links zu diesen Artikeln werden Sie ebenfalls im Text dieser Episode finden. Zum Thema Demokratie und Bildung finden Sie dort eine Reihe von Interviews und auch Linktipps zu Materialien, die bei der Vermittlung von demokratischen Prinzipien im Unterricht helfen können. Diesen Podcast können Sie übrigens auch abonnieren und so automatisch über neue Folgen informiert werden. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Ausgang des Interviews und der heutigen Folge möchte ich noch einmal Gabriel und Miguel zu Wort kommen lassen. Die hatte ich zum Abschluss gefragt, was ihnen noch besonders wichtig sei, wenn wir zukünftig über Demokratiebildung sprechen. Ich verabschiede mich also schon einmal an dieser Stelle von Ihnen und hoffe, Sie hatten Freude mit der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Ich kann nur von unserer Schule sprechen, von der Elisabethenschule. Aber ich kenne keine andere Schule, die in Sachen SV dasselbe Konzept fährt wie wir. Wir haben nämlich zwei SVs an der Schule. Wir haben eine SV, in der der Stadtschulsprecher, äh, der Schulsprecher, also ich aktiv bin, das ist die normale SV. Und wir haben eine SV, die heißt Junge SV, das ist für die jüngeren Schüler, fünfte bis siebte Klasse, damit die ihre Sorgen selber bearbeiten können, untereinander bleiben. Nicht im Sinne von, dass sie sich da isolieren, aber damit die Kleinen eben, unter sich an Problemen arbeiten können, schon mal auf die richtige SV vorbereitet werden können und sich vielleicht dann nicht eingeschüchtert fühlen, wenn da, wenn sie dann auf einmal mit einem Q3-Schüler, also einem Abiturienten, diskutieren müssen. Ähm, und ich glaube, dass ähm, dieses Konzept von mehr Schulen aufgegriffen werden sollte, um eben auch direkt in den jüngeren Klassen einen Grundstein zu legen, dass man sich engagieren sollte, dass äh, man sich auch engagieren kann und es einfach für die Kleinen angenehmer ist, sich zu engagieren. Also was ich wichtig finde, ist, wir, wir sind jetzt schon am Ende unserer Schullaufbahnkarriere, Karriere, sagen wir es mal so, wir waren jetzt, äh, ich glaube, zwölf Jahre, 13 Jahre in diesem Schulsystem drin. Ich habe viel mitgenommen, was, also ich spreche jetzt mal aus meiner persönlichen Sicht, gar nicht mal im Sinne der Stadtschülerinnenrates oder der SV hier. Was ich persönlich mitgenommen habe, ist, ist viel in dieser, in dieser Schulzeit. Es gab mh, beispielsweise eine Lehrkraft, die hat mich animiert, in der SV mitzuarbeiten. Das fand ich wirklich mh, super, weil sonst ständig gar nicht, wo ich jetzt hier bin. Ähm, aber ich finde diesen Prozess der Demokratiebildung an Schulen, der Vermittlung von Werten, der ist zwar jetzt schon gut, gerade auch in unserer Schule ist der wirklich super, aber das kann immer verbessert werden und das müssen wir in zukünftiger Zeit, gerade jetzt, wo politische Diskurse in der Gesellschaft auftreten, die oft von ähm, Falschmeldungen ähm, dominiert werden, müssen wir das verstärkt wahrnehmen. Wir müssen verstärkt in der Schule Demokratiebildung betreiben. Das, finde ich, ist die wichtige Aufgabe der Schule, die Schülerinnen und Schüler da in das Leben so zu entlassen, dass sie sich eben ähm, bewusst ja, anhand von Fakten informieren können und das auch wahrnehmen und, also, und nicht einfach in die in das Leben eintreten und sich irgendwie irgendwo informieren. Und das, finde ich, sollte verstärkt stattfinden, weil wir erleben zurzeit eine Zeit leider, die wirklich davon dominiert ist und das, das war früher nicht so. Das waren Gabriel und Miguel vom Elisabethengymnasium hier in Frankfurt, heute zu Gast im Podcast Bildung auf die Ohren des deutschen Bildungsservers. Ich danke vielmals für eure Zeit. Sehr gerne.